Ja, hallo, ich bin Josephine, aber werde von allen Joe genannt und ich wurde am 18. März 1996 geboren, also bin ich im Moment noch 21 Jahre alt. Wenn dieses Video veröffentlicht wird, bin ich aber vermutlich inzwischen 22. Ja, äh, Joe kenne ich auch schon ein paar Semester länger. Unser ersterer Film war, glaube ich, irgendwo M Märchen... Märchengeschichte? Liebesmärchen, genau, Liebesmärchen war es. Ja, so da, damals war sie so, wie, wie sie vielen wahrscheinlich im Kopf geblieben ist, so als das zarte, stille Stimmchen, was ich selten traut zu sprechen. Aber wenn man mit ihr in der Gruppe arbeitet, dann merkt man, sie, sie kann auch anders. Sie, sie inspiriert viel in den Filmen letztendlich. Und die Geschwisterdynamik zu ihrer Schwester Ida ist auch immer wieder schön anzusehen. Sie, sieht man selten sowas heutzutage. Jo kenne ich schon, logischerweise seit meiner Geburt, weil sie meine Schwester ist. Damals hat sie mir immer wohlwollend in meinem Babykopf rumgetoucht. Okay, und ähm, heute ist sie unter vielen anderen mein persönlicher Mentor. Sie weiß immer, wie sie mich motiviert und inspiriert. Und ja, manchmal also sie hat einfach ein extrem krasses Gedächtnis, sie merkt sich die kleinsten Sachen und manchmal holt sie einfach so Weisheiten heraus, wo ich denke, Joe wäre irgendwie Doda oder irgendwer, der einfach genauso witzig und weise ist. Also bei den Dreharbeiten bin ich am liebsten Schauspielerin, aber ich schreibe auch Drehbücher. Das ist so mein zweitliebstes Ding, glaube ich. Falls wir irgendwelche Zeichnungen brauchen, mache ich die Zeichnungen. Ich bin für die Socials verantwortlich, ähm, Facebook und Instagram. Über Jo fallen mir wahrscheinlich sehr viele gute Dinge ein. Also, sie macht halt sehr viel im Team und sie hat die Fähigkeit, die Dinge gleich wie klein und unbedeutend, die für andere erscheinen, sie eben doch in ihrer vollen Schönheit zu zu Zum Beispiel sind wir mal eines Tages irgendwann nach dem Dreh oder so, sind wir gemeinsam nach Hause gegangen und da war, sind wir durch eine Allee gegangen und das war so ein Farbenspiel mit Licht und Schatten und sie hat sich halt daran erfreut und ich finde das auch wunderschön. Aber sie hat es zuerst gesehen, hat dann auch gesagt, guck mal wie schön und hat sich voll gefreut und ich konnte mich so richtig mitfreuen, weil ich das halt auch wunderschön finde. Aber ich freue mich was sowas angeht immer innerlich. Und sie hat voll nach außen hinaus ausgestrahlt. Allgemein halt so was Gefühle oder sowas angeht, ist Joe jemand, die öfter mal was nach außen hinaus strahlt, wo ich mir denke so ja, würde ich halt auch gerne so machen. Joe ist eine erfrischend anders andersseiende Persönlichkeit. Joe hat eine extrem große Sensibilität, die ich sehr schätze. Und ich glaube, dass sie diese Sensibilität sehr gut kanalisiert und in Kreativität umwandelt. Also ich glaube, dass sie eine sehr feinfühlige Person ist und diese Feinfühligkeit eben einfach in, in, in, in sehr, sehr interessante Bilder und Ideen umwandelt. Also, sowas kannte ich vorher auf jeden Fall nicht. Das finde ich sehr cool. Ich glaube, dass auch tatsächlich, also wenn man jetzt mal so gesellschaftsmäßig das sieht, ich glaube, dass es eine derartige Feinfühligkeit ist, die auch vielleicht ein bisschen verloren geht. Also man braucht, glaube ich, eine, eine gewisse Feinfühligkeit für sein Umfeld und für die Welt. Und ähm, ich glaube, das hat Joe mit fünfmal so viel. Das ist sehr, sehr angenehm. Ja, sie macht es einem auch sehr leicht, finde ich, sich mit ihr zu unterhalten und sich mit ihr gut zu verstehen. Und sie ist sehr groß. Fast so groß wie ich, aber noch fast. Also, ich glaube, das, was, was sie an, an Feinfühligkeit in allen Bereichen ihres Lebens an den Tag legt, fehlt vielleicht am Steuer, an Feinfühligkeit. Aber auch nur da, auch nur da, auch nur da, sonst ist sie überall im Übermaß vorhanden. Ja, also Joe, zusammenfassend gesagt, eine sehr kreative Person, eine sehr liebenswürdige Person und es macht sehr viel Spaß, so jemanden dabei zu haben, wenn man sich auf ein solches Filmabenteuer begibt.